Erstmal muss ich sagen, dass alle acht ihren Reiz hatten. Äh, persönlich äh, am interessantesten fand ich den Part von Meinolf Ellers, Performing Content, ähm, weil es eben massiv um, um die Zukunft geht und auch Datenauswertungen. Ähm, für mich war so ein Aha-Erlebnis, äh, dass eben oder das sichtbar wurde, dass auch die dpa sich einfach mit diesen Verlagsfragen ja, beschäftigt, wie man mit Inhalten äh, eine Reichweite noch äh, erzeugen kann, aber bei einer Zielgruppe, die idealerweise am Ende auch noch dafür etwas zahlt. Und äh, von daher, das ist natürlich die, die Gretchenfrage, die viele Medienhäuser umtreibt, gerade im Bereich der lokalen Medienhäuser. tatsächlich, dass sie äh, ja, so weitermacht wie auch gerade so in den letzten zwei, drei Jahren, äh, wo ich es jetzt nochmal intensiver durch, durch meine Funktion auch, auch mit verfolgen kann, ähm, dass sie weiter versucht mit Zukunft zu gestalten und äh, offen auch für Veränderungen ist. Also wenn ich höre, dass es sogar äh, Change Manager quasi jetzt gibt bei der dpa oder auch Volontariate auf den Prüfstand gestellt werden und neu gemacht werden, dann muss ich sagen, ja das ist genau das Richtige. Damit kann ich mich auch voll identifizieren. Das sind auch ähnlich halt die Aufgaben, die wir auch eben in in den Häusern machen müssen und da ist es schön an, die dpa als, als Partner zu haben, die genau die Aufgaben nicht nur versteht, sondern eben auch selber lösen will. sind hier ganz viele Emojis, ich würde sagen. Und was heißt das? Ja, das ist schon cool. <lacht>